Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax und meinem Kleinkonto. Ich habe am ersten Tag mit 1021 Euro angefangen, bin aktuell bei 2986,31 Euro. Heute folgt Tag 22. Meine Einstiegsstufen sind 40, 100, 250 und so weiter. Wer die anderen Videos noch nicht gesehen hat, findet diese in den Playlists. Als nächstes werfe ich einen Blick in den Wirtschaftskalender. Aktuell sind keine Nachrichten. Als nächstes suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. Ja, wie immer zwischen 52 und 5 Trades im Zeitrahmen von 60 Sekunden bis 2 Minuten. 3 Pfund, Australisch Dollar sieht ganz gut aus, hier steige ich ein und gleich nochmal und nochmal. noch 10 Sekunden, perfekt. trade draußen aber das ist egal es entspricht einem gewinn von 119 Euro. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Adios.